Hallo Leute, willkommen zum vierten Let's Play von Civilization 3. Ich werde mich mal vorstellen, ich bin der Mitgezwitschert oder auch Christoph. Mein YouTube-Account ist betitelt als Christoph B. Mitgezwitschert. Ja, und äh, da ich das noch nicht getan habe, wäre das jetzt ein bisschen überfällig und... Wir wollen jetzt einfach wieder losspielen, deswegen öffne ich hier wieder meine fraps safe und spiele mit euch civilization 3 ähm, wie ihr seht haben wir aktuell das jahr 825 vor christus ist auch mal ganz interessant zu erwähnen weil äh, civilization startet grundsätzlich bei glaube ich, 4000 vor Christus. Und wir haben jetzt schon jede Menge Jahre verbraucht. Und äh, die Zeit schreitet schnell voran. Und ähm, in, in dem Zeitraum vor Christus geht es noch immer in 25 Jahrschritten. Ähm, ich glaube, ab nach Christus geht es dann in ein Jahr Schritten und ähm, nach 1900 sogar in äh, den vier Monatsrhythmen, also Frühling, Sommer, Herz, Herbst und Winter. Aber das können wir dann vielleicht später noch verfolgen und nochmal nachprüfen, ob das dann noch richtig ist, was ich hier gerade erzählt habe. So, hier geht es weiter. Wir waren stehen geblieben bei den Arbeitern und hatten jetzt hier eine Mine gebaut. Die Mine schafft uns hier wieder volle Produktion. Und wenn ich hier gerade in der Nähe bin der Stadt Hamburg, dann werde ich gleich die Gelegenheit nutzen, um die Stadt Hamburg mit der Stadt Berlin zu verbinden. So hier bin ich mit meinen Kriegern bei den Russen und erkunde die Gegend. Hier gibt es einen Krieger, der noch relativ weit oben rumläuft, da werde ich mal versuchen mit dem ein bisschen weiter südlich zu gehen und den dann nach Norden zu schicken oder ich gehe mit dem einfach nur weiter westlich So, der Archer geht nach Norden so und jetzt habe ich Kontakt mit den Engländern und die Engländer wollen mit mir äh, das Mauern gegen das Schreiben tauschen finde ich als Angebot jetzt nicht so super geil ich schaue mal was sie sonst noch so im Angebot haben das Rad. Naja, wie gesagt, ähm, die große Bibliothek ist, glaube ich, jetzt fertig geworden. Oder ich baue sie gerade. Ne, ich baue sie gerade. Und ähm, wenn ich die fertig habe, dann kriege ich dieses ganze Zeug sowieso. Und um die anderen Zivilisationen nicht noch zu stützen, werde ich Ihnen jetzt nicht meine Technologien geben. Also werde ich das ablehnen und in Frieden auseinandergehen. Goodbye. So, in Hamburg ist jetzt die Kornkammer fertig. Schauen wir mal ein. Okay. Ich glaube, in den früheren ähm, Versionen von Civilization hatte man hier so einen Strich zu sehen. Ähm, wo dann die Kornkammer bewirkt haben, dass es unterhalb dieses Striches keine Nahrungsmittel mehr verloren gehen. Vielleicht erscheint das hier später noch, kann ich das nochmal demonstrieren. Es ist aber de facto so, dass die Kornkammer bewirkt, dass die Gesamtmenge an Nahrungsmitteln, die hier schon in der, in der Speicher liegt, nicht mehr auf Null abfällt, sondern nur auf die Hälfte abfällt. Und danach ab hier wieder neue Nahrung aufgebaut wird und ich dann in der Hälfte der Zeit neue ähm, Bevölkerungseinheiten bekommen kann. So, um jetzt hier weiterzumachen, äh, brauche ich die große Bibliothek. Äh, nicht die große Bibliothek, sondern eine normale Bibliothek, die innerhalb von acht Runden fertig ist. Ähm, die bewirkt, dass mein Radius erweitert wird. Ich habe. Hier aktuell keine Kulturproduktion und ich habe ja gesagt, dass ich ein großer Fan von Kultur bin. Und äh, das finde ich schade, vor allem, weil der Einflussbereich dieser Stadt noch erweitert werden kann auf diese Berggegend, hier diese Waldgegend und so weiter. Also diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also diese zwölf Felder kämen hier noch hinzu. Ein Feld habe ich schon bekommen durch den großen kulturellen Radius von Berlin. Und ähm, die anderen Felder kommen jetzt quasi noch dazu, wenn ich hier die, äh, den kulturellen Radius erweitere. Und ähm, die Bibliothek bewirkt halt, dass ich pro Runde drei Kultur bekomme. Und das wäre dann, wenn die Bibliothek fertig wäre, ähm, würde ich quasi schon in vier Runden diesen kulturellen Radius erweitern. So, dann machen wir das. Schauen wir mal zum Vergleich nach Berlin. Berlin hat einen verdammt großen kulturellen Radius schon, obwohl ich da noch keine Bibliothek gebaut habe. Aber Berlin ist die Hauptstadt und generiert über den Palast, der die Hauptstadt hat, den die Hauptstadt hat, generell schon zwei ähm, Kultureinheiten. Hier bin ich inzwischen bei 246 Kultur. Und man sieht halt auch, dass die äh, Grenze stark ansteigt. Also hier habe ich ähm, jetzt 10, äh, Quatsch, 100.0 Kultur die ich erreichen muss, um die nächste kulturelle Stufe zu nehmen. Und auch die ganzen Weltwunder bringen halt kulturelle Effekte. Hier habe ich eben durch den Koloss noch drei weitere Kulturpunkte. Und hier kann ich auch äh, mal zeigen, wie das mit der Kornkammer ist. Hier sieht man halt, das bleibt in der Kornkammer drin. Und ich brauche nur noch diese Menge an Nahrung zu generieren, um die Bevölkerung zu vergrößern. Und äh, wo wir gerade hier sind, sehen wir auch, dass wir jetzt in Berlin ein unhappy-Bevölkerungsmitglied äh, äh, haben. Das gleicht sich aber aus mit dem happy-Bevölkerungsmitglied, also glücklich, unzufrieden. Ähm und dadurch gibt es in Berlin keine Unruhen. Es kann jetzt das passieren, dass wenn die Stadt weiter wächst und ich... Ähm, ein weiteres Bevölkerungsmitglied in zwei Runden bekomme, dass hier Unruhen in Berlin ausbrechen. Das werden wir dann sehen. Und dann müssen wir da was unternehmen. Also werden wir gleich in zwei Runden sehen. Oder vielleicht auch später. Also es kann natürlich sein, dass dieses nächste Mitglied ein äh, Zufriedenes ist und kein Unzufriedenes. Na, das werden wir sehen, wie gesagt. Okay. Gut, dann arbeite ich, wie gesagt, die Straße hier nach äh, Hamburg. So, hier verbinde ich mal das mit dem Norden. Große Erkundung. Schauen wir mal. Ah ja, okay. Also durch die Bewässerungsanlagen äh, bekomme ich hier jetzt noch einen zusätzlichen ähm, Punkt an Nahrung, was halt meine Bevölkerung noch schneller steigen lässt und was halt auch ganz praktisch ist. Ähm, was halt zu beachten ist bei Bewässerungsanlagen, das ist, dass in der Nähe einen Flusses. Ja, Also, ich nehme mal an, dass dieser Fluss hier noch in, im Einzugsbereich vielleicht dieser Landfläche ist. Und dadurch kann ich quasi an diese Landfläche anschließend ähm, die Bewässerung bauen. Wenn ich jetzt versuchen würde, hier eine Bewässerung zu bauen, dann würde das nicht gehen, weil ich im Umkreis zu diesem ähm, Feld kein Wasser habe. Vielleicht geht es dadurch, dass ich das Wasser über die Stadt in diesen Quadranten bekomme. Kann aber sein, dass es nicht geht. Also, ich nehme eher an, dass es nicht klappt. So. Ähm, hier unten haben wir, ähm, wie gesagt, diese Ziege. Ähm, diese Ziege bringt uns eine einigermaßen gute Produktion hier im Wald. Ähm, bin unsicher, ob die Ziege noch da wäre, wenn ich den Wald wegmache. <lacht> Man kann auf jeden Fall auch Wald abholzen. Was auch die ähm, die in den meisten Fällen oder in vielen Fällen die Produktivität verbessert. Aber in diesem Fall ähm, besteht hier schon eine ziemlich gute Produktivität mit den zwei Nahrungsmitteln und den zwei äh, Schilden. Deswegen werde ich einfach nur eine Straße hier hinbauen, um eben dort auch noch Geld zu produzieren. So, wie vorausgesagt ähm, ist die Möglichkeit eingetreten, dass äh, Berlin Unruhen stattfinden. Jetzt habe ich hier zwei unzufriedene Personen. Und das wollen wir natürlich nicht. So. Ähm, ja, was habe ich gerade gemacht? Ich zeige es nochmal. Es sind wieder zwei unzufriedene. Ich nehme quasi einen dieser Arbeiter aus dem normalen, beruflichen Alltag raus und mache ihn zu einer besonderen Einheit. Und zwar zu einem Entertainer. Dadurch äh, bringe ich ein eine Einheit meiner normalen Bevölkerung ähm, zu einer glücklichen Bevölkerung und ähm, eine unglückliche Bevölkerung zu einer zufriedenen Bevölkerung. Und dadurch wird jetzt die Unruhe in der nächsten Runde wieder vorbei sein. Man kann hier übrigens nicht nur Ent Entertainer einstellen, man kann auch Steuereintreiber einstellen oder Scientists, also Wissenschaftler. Die produzieren dann, wie gesagt, äh, ja, wie noch nicht gesagt, aber wie ich jetzt sage, ähm, produzieren die Wissenschaftler mehr Science. Wir sehen jetzt hier 16. Wenn ich es umstelle, ja, haben wir auch noch 16. Wahrscheinlich äh, macht es erst in den, ab der nächsten Runde bemerkbar. Und ähm, der Text Locator äh, Collector, der produziert natürlich auch mehr ähm, Geld. Aber wie gesagt, wichtig ist jetzt hier der Entertainer, damit die Bevölkerung wieder einigermaßen zufrieden ist. Ähm, was uns das natürlich kostet, ist die Sache, dass wir jetzt keine wachsende Bevölkerung mehr haben. Wenn wir jetzt diesen Personen hier arbeiten lassen, dann steigt die Bevölkerung in 18 Runden. Wenn ich das nicht tue, habe ich hier ein Nullwachstum. Damit werde ich jetzt erstmal auskommen müssen. Das ist aber nicht so schlimm, weil Berlin ist schon recht groß. Und stößt auch irgendwann an seine Grenzen. Ähm, da kann die Stadt dann erstmal sowieso nicht mehr weiter wachsen, weil ich ähm, ein Aquädukt brauche. Und ein Aquädukt habe ich noch nicht entwickelt. Ähm, ja. Und hier ist sowieso noch einiges in der Umgebung zu tun. Hier fehlen noch äh, Bergwerke, um hier eben noch Schilder zu produzieren. Aber das werde ich dann quasi, wenn die Straße hier nach Hamburg fertig ist, als nächstes unternehmen. So, ja. Weiter Straße bauen. So, hier kann ich mal reinschauen. Hier ist erstmal alles ausgebaut, soweit. Ähm ich glaube, ich switche hier mal eben um auf die Bibliothek. Ne, da habe ich Überproduktion. Das werde ich nicht machen. Dann gehen wir nämlich 14 Schilde verloren. Also baue ich erstmal weiter die Kornkammer und danach die Bibliothek. Das kann ich hier schon mal einstellen im Empty Slot. Ich weiß gerade nicht wie. Oh, jetzt habe ich. Naja, gut. Gut, jetzt, jetzt habe ich es versaut. Jetzt habe ich äh, die 14 Schilde weggehauen, weil ich hier aus Versehen mich verklickt habe. Okay, man kann hier aber auch irgendwie den, den zweiten Slot nutzen. Ich bin gerade nicht sicher wie. Ah ja, okay. Ähm, man muss ähm, die Umschalttaste drücken, dann nutzt man den zweiten Slot. Tempel will ich da natürlich nicht bauen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es da wieder rauskriege. Ja, Als zweites Produktionsschritt wollte ich jetzt ähm, die ähm, Kornkammer bauen. Klappt nicht. Naja, stell stelle ich gleich wieder um. Ein bisschen konfus, was ich hier gerade mache. Gut. Ähm, wie geht es jetzt hier weiter? Ich glaube, ich lasse den Arbeiter jetzt erstmal hier nach, nach Berlin gehen und unterstütze bei den <lacht> ähm, äh, bei dem ausbau der bergwerk ich habe ein bisschen halsschmerzen ich hoffe das ist nicht so schlimm so Die Bibliothek ist fertig. Wie gesagt, den Tempel will ich nicht bauen. Ich baue als erstes... Ja, Bibliothek ist gar nicht dabei. Ach, Quatsch. Die Granary. Ähm, um einfach schneller... schneller Bevölkerung auszubauen. Ähm, die, der Tempel ist, ist natürlich eine Alternative zu dem Entertainer weil der Tempel zwei Leute glücklich macht ähm, würde ich jetzt hier einen Tempel bauen dann könnte ich mir den Entertainer sparen und hätte hier eben noch zwei weitere glückliche Personen auch ohne den Entertainer ähm, das, das schlechte ist eben dass mich ein Tempel Geld kostet, die Granary, also der, die Kornkammer, kostet mich hier auch Geld und zwar ein Geldpunkt aber das geht eigentlich, ein Tempel kostet glaube ich sogar zwei Geldpunkte ähm, zumindest, solange ich nicht das Orakel gebaut habe. Äh, auch wenn ich das Orakel gebaut habe, dann... Es ist nur so, ähm, wenn ich den Tempel baue, habe ich einen glücklichen ähm, Menschen. Wenn ich den Tempel baue und ein Orakel habe, bekomme ich gleich zwei glückliche Menschen. Das ist der Bonuseffekt vom Orakel, was mir jetzt aber nicht so wichtig ist. Und da ich ja auch nicht... Ähm, auf Geldspieler muss ich auch gucken, dass ich mit meinem Geld hier einigermaßen hinkomme. Deswegen brauche ich auch keine Tempel. Zumindest noch nicht. So, hier verbinde ich jetzt äh, Hamburg mit Berlin. Und hier geht's weiter. Da habe ich wieder ein Dorf gefunden. Ich habe ein bisschen Geld. werde ich mal weiter bei den Russen gucken, was so passiert. Mit denen gehe ich mal hier ein. in die Richtung. Das war darauf, hole ich mir auch. 50 Gold. Und hier, wie gesagt, Bergbau. So, dadurch, dass ich jetzt hier die Bibliothek gebaut habe, erweitert sich der kulturelle Radius. Und ich bekomme jetzt hier halt auch den, äh, den, diesen, diese Sonderressource Nahrungsmitteln. Und die wird hier auch gleich angegangen und abgegrast. Dann werde ich gleich mal den Arbeiter wieder zurückholen und hier ähm, auch ausbauen. So. Das ist auch verbunden. Andere. Das andere Feld äh, wird noch mit Bergbau gemacht. So auch hier habe ich eine Bibliothek gebaut. So und jetzt ist die Frage, wie, ich gehe, wie gehe ich weiter fort? Ich denke ich habe hier ziemlich viel Bevölkerung und ich schon, habe schon, auch schon einen unglücklichen Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ähm, die Bevölkerung weiter wachsen lasse, besteht die Gefahr, dass auch hier Unruhen ausbrechen. Deswegen werde ich das nicht zulassen. Und stattdessen Siedler bauen, dann sinkt die Bevölkerung wieder auf drei oder vier, da das ja dann wieder gestiegen ist in drei Runden. Ähm, und dann kann ich eine weitere Stadt bauen. So, hier werde ich mal bei den Rosen reinschauen. So, ich habe Eisen entdeckt. Ja, Eisen bringt mir eine ganze Menge. Und zwar bringt mir das vier Einheiten. Beziehungsweise mir wahrscheinlich nur diese eine Einheit. Da die anderen Einheiten Spezialeinheiten sind, das ist die Spezialeinheit der Römer. Die hat drei Angriff und drei Defense. Die normale Schwerteinheit hat eben drei Angriff und zwei Defense oder Verteidigung. Da sind die Römer ein wenig im Vorteil, weil das ihre Spezialeinheit ist. Jedes äh, Land hat so seine eigene Spezialeinheit. Ich weiß gerade gar nicht, was die Deutschen für Spezialeinheiten haben. Ich glaube den Panzer. So, ihr Immortals. Aha, das sind die persischen ähm, Krieger. Und die haben vier Angriffe und zwei Verteidigungen. Also ist auch ein bisschen anders und ein bisschen besser als die normalen Krieger. So, was hinzukommt, ist auch die Eisen, der Eisenerz. Und ähm, diese Ressource Eisen, ähm, die werde ich jetzt hier auch auf der Karte finden. Ich hoffe zumindest. So, ich habe ja hier einen Plan, wie es weitergeht. Und das, den werde ich weiter verfolgen. So, ich schaue mir durch die Gegend, ob ich hier schon Eisen finde. Hier ist zum Beispiel Eisen. Das ist aber auch eine denkbar ungünstigere Lage. Warum? Weil hier ähm, fast nur Hochgebirge ist und im Hochgebirge kann man nicht bauen, beziehungsweise kommt nur sehr, sehr wenig an Nahrung. Könnte höchstens hier bauen hier gibt es wieder Seide so hier ist auch Eisen das ist relativ dicht dran und das ist auch äh, in der Nähe der Seide die ich sowieso haben möchte vielleicht noch bei mir direkt in der Nähe etwas okay sehe ich jetzt nicht so an Eisen sollte ich natürlich auch so schnell wie möglich ran, weil dann kann ich eben diese Krieger bauen. Und Eisen braucht man dann auch für diverse andere Dinge. Das ist auf jeden Fall elementar. Ähm, und ich habe ja gerade erwähnt, dass die Deutschen, äh, so wie jedes Land, Spezialeinheiten haben. Deswegen werde ich mal gucken, was es ist. Ja, Die Deutschen haben Pans Panzer äh, statt Tanks. Naja gut das ist natürlich einfach nur die deutsche übersetzung so der panzer hat 16 angriff und 8 verteidigung und 3 beweglichkeit also kann 3 züge in einer runde sich bewegen und der panzer hat 16 angriff äh, auch 16 angriff auch 8 verteidigung aber kann sich nur 2 züge in einer runde bewegen ja So, die Straße ähm, zur Ziege ist auch gebaut. Jetzt habe ich hier eben auch die Möglichkeit, noch Geld zu produzieren. So, und jetzt werde ich mir mal das äh, Hochgebirge angehen und hier äh, Bergwerke bauen. hier gibt es wirklich jede Menge Seite. Ist die, das hier ist die Hauptstadt der Russen. Die ist erst auf 1. Das verwundert mich ein bisschen. Bringt mich jetzt mindestens zu dem Gedanken und zur Frage, ob ich die jetzt angreife. Denn die haben ja eine Ressource, die ich gerne möchte. Sie haben hier Fälle. Ja. Die hätte ich gerne in meinem kulturellen Radius. Und ich habe hier zufällig drei Einheiten in der Nähe. Sollte ich vielleicht die Gelegenheit nutzen, die Russen anzugreifen? Ähm, das überlege ich mir jetzt mal, während ich eine Pause mache und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Ja, soweit so gut. Dann danke ich euch wieder fürs Zuhören und sage tschüss bis zum nächsten Mal. Hier schnell noch auf den Speicher-Button gedrückt. Zack. Ja, vielleicht könnte ich euch noch zum Abschluss ähm, was zeigen, was man nur zeigen kann, wenn man schon gespeichert hat. Und zwar die Möglichkeit ein Spiel aufzugeben. Ähm, man kann das Spiel beenden. Ähm, dann beendet man es direkt und landet direkt ähm, wieder auf dem Desktop. Man kann es aber auch aufgeben. Das mache ich jetzt mal. Dann kommt die Frage: Ja, willst du wirklich aufgeben? Oh Gott, oh Gott, ja. Ich sag hier, oh Gott, lass den Albtraum beenden. Hier dieses Spiel so furchtbar. Okay, jetzt bin ich hier quasi geschlagen. Alle anderen freuen sich und ich bin hier die arme Wurst. Und hier können wir jetzt einfach mal ein bisschen spoilern, könnten wir. Aber ich denke, ich werde es nicht tun, um euch nicht die Überraschung zu versauen, äh, wo welche ähm, Völker sich befinden. Aber wir können ja schon mal sehen, ähm, wie hier unsere Kontinente aussehen. Ich kann gerade nicht erkennen, auf welchem Kontinent ich bin. Muss ich mal eben überlegen. Ich denke, es ist hier. oder hier? Hm. Gute Frage. Ne, ich bin hier. Ich bin relativ sicher, dass ich hier bin in diesem Bereich irgendwo, weil hier ist der, dieser äh, schmale Übergang zum, zur nächsten Insel. Also bin ich quasi auf diesem Kontinent und hier gibt es noch einen anderen großen Kontinent sowie zwei kleine Inseln und hier noch zwei, drei winzige Inseln. Ja. Und hier werden sich quasi diese acht Zivilisationen auf diesen Kontinenten verteilen. Wir haben ja schon Bekanntschaften mit den Russen gemacht und auch mit den Engländern, wo, wo wir aber noch nicht wissen, wo die Engländer genau siedeln. Die Russen sind ja ungefähr hier. Und da überlege ich mir jetzt anzugreifen oder nicht. Soweit so gut. Also hier können wir jetzt mal einen allgemeinen Überblick bekommen, ähm, wie die fünf größten Städte aussehen. Ich habe hier Berlin mit acht Einwohnern und dann gibt es hier diese anderen Städte, die alle noch Wahnsinnig klein sind, was mich ein bisschen wundert. Ähm, hätte vielleicht doch nicht auf ganz einfach stellen sollen. Ja, und hier gibt es verschiedene ähm, Vergleichswerte und zwar Bevölkerung. Da habe ich im Moment die größte Bevölkerung. Ähm, diese, dieses Brutto-Sozialprodukt oder was es genau ist, weiß ich nicht genau. Da bin ich auch auf Platz 1. Ähm, dann die Anzahl an Produkten generell, die hergestellt wird. Also, das ist, ähm, glaube ich, in Geld ausgedrückt, was ich herstelle. Das ist ähm, in Waren ausgedrückt, was ich herstelle. Die Größe der Landmasse bin ich auf Platz 3. Da zählt all das als Landmasse dazu, was man schon mal betreten hat und was, glaube ich, kein anderer zuletzt betreten hat. Ähm, die ähm, Alphabetisierungsrate bin ich auf Platz 1. Ich denke, das liegt daran, dass ich halt relativ früh Alphabet erforscht habe. Ähm, Alphabetisierungsrate ist aber relativ gering. Ähm... Die Krankheitsrate ist bei mir sehr hoch, bin ich fast auf dem letzten Platz, also auf dem vorletzten Platz, ähm, weil ich ja in, in der Nähe dieser Überschwemmungsgebiete mit meiner einen Stadt gebaut habe und wir haben ja vorhin gesehen, äh, wie da fast die ganze Bevölkerung, ich vorhin, in einem der früheren Let's Plays haben wir gesehen, äh, wie da fast die ganze Bevölkerung gestorben ist. Ich stelle noch keine Verschmutzung her, das äh, kommt dann irgendwann im späten, ähm, in der späten Zeit ja, die Lebenserwartung ist 40 Jahre, das ist auch ziemlich hoch bei mir. Ähm, ich habe ein, äh, ein Kind pro Familie, das ist so im Mittelfeld, eher im schlechteren Mittelfeld. Militärdienst habe ich 5 Jahre, ähm, das liegt sicherlich daran, dass ich wenig militärische Einheiten habe. Das ist der letzte Platz. Dann gibt es dieses Jahresinkommen, da, da habe ich 2 pro Jahr, das ist Platz 1. Und die Produktivität noch mal einzeln ausgedrückt. Habe ich, hab ich eine Rate von 57, das ist auch Platz 1. Also, das ist alles zusammengerechnet: Schilde, ähm, Nahrung und Geld aus allen drei Städten. Okay, äh, was man hier noch sehen kann, ist äh, mein Wunder, mein Weltwunder. Ähm, das Wetter halt auch steht auf. Also, wenn jetzt hier eine. eine wenn jetzt hier alle Städte irgendwie ähm, zehn Einwohner hätten, aber eine Stadt ein Weltwunder hat und nur drei Einwohner hat, dann landet es trotzdem in der größten Städteliste, weil dieses, diese Weltwunder halt äh, als Superstädte, Superstädte zählen. Also hier kann man noch mal ein bisschen den kulturellen Einfluss sehen. Da sieht man halt auch, dass die Amerikaner gut wegkommen, gut bei wegkommen aktuell und die Römer auch. Ähm, im Vergleich sind auch Amerikaner und Römer vor mir in der Punktzahl. Ja, und die anderen sind hinter mir. Russe sind knapp hinter mir. Ja. Gut, hier gibt es nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ja, und hier gibt es diese Bewertung, was den historischen Rang angeht. Ja, wir haben noch nicht lange gespielt. Das ist äh, quasi der letzte Rang der Wertlose, Bismarck der Wertlose. Ja, so ist es eben. Wenn man eine Weile spielt, dann kommt man halt immer höher. Was hier natürlich auch mit reinzählt, ist die Schwierigkeitsstufe, die ich äh, spiele und äh, die ist eben auch leicht. So, wenn man hier mal, ja, hier kann man eben mal sehen, wie die anderen Spiele so ausgegangen sind, die ich schon bisher gespielt habe. Ja, da habe ich wesentlich höhere, ähm, wesentlich höhere score Ich bin ja jetzt bei 42. Es kann auch deutlich höher gehen. Und hier sieht man eben, ich habe äh, ein Cultural Cultural Win gemacht. Ähm ja. Gut. Bin ich auch immer verloren. Aber äh, na klar, also wenn ich ein Spiel abbreche, so wie jetzt, dann ist es verloren. Also hier würde jetzt quasi stehen Rank Lost. So, wie gesagt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.